Herzlich willkommen hier im Löwenzahn-Fanclub-Podcast. Heute wieder mit Trude. Hallo, Trude. Hallo. Du sag mal, Trude, ich habe hier so frische Brötchen. Hast du Marmelade mitgebracht? <lacht> Nein, diesmal nicht. Ah, ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich ja noch Kirschmarmelade da. <lacht> Wie kommst du denn auf die? Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, wir haben ja zusammen gerade... Äh, die Folge geguckt, wo du mit Peter zusammen Kirschmarmelade kochst. Richtig. Und da haben wir uns ja kurz unterhalten und du hast ja gesagt, das lief ja alles wie am Schnürchen, nicht? Naja, so eine ganz kleine Panne hat es gegeben. Erzähl also, mal. Ich bin ja an und für sich sowieso nicht so eine praktische Hausfrau gewesen und das habe ich mir vorher angeguckt und angelesen, was man da machen muss. Es stand ja auch im Text. Und dann waren wir also dabei, bei Peter nun in dem Bauwagen, diese, in diesem großen Topf die Marmelade zu kochen, nachdem ich sie entkernt hatte, und haben das auch so nach Vorschrift gemacht. Nur wir haben gekocht und gewartet und gekocht und gewartet und diese Pampe wurde einfach nicht fest. Das blieb wie ein Kirschsaft. Also wir haben gegrübelt, vielleicht war eben der Topf zu groß, aber es war auch niemand da, der uns wirklich einen richtigen, guten Rat hätte geben sollen. Und dann haben wir überlegt, wir mussten ja beim Einfüllen zeigen, dass es fest war. Wir wollten die Kinder ja nicht enttäuschen oder wer auch immer zugeguckt hat, die Mütter. Ja, ja. Und äh, dann haben wir unseren Requisiteur losgeschickt, äh, irgendwas zum Kleben, zum Festigen zu holen und der kam dann wieder nach einer Weile, so lange musste man natürlich unterbrechen, kam er wieder und hat Tapetenkleister <lacht> geholt, <lacht> weil er dachte, das für, müsste doch nur in irgendeiner Form gehen ja. und dann haben wir da also ein ganzes Paket Tapetenkleister gemacht, haben alle in den Kopftopf geguckt. Es wurde immer noch nichts. Dann haben wir das also irgendwie ein bisschen anders hingeschummelt, dass man nicht so nach Stunden eben ja. äh, nicht so sehen konnte, dass das Ganze eine weiche Pampe war. Nur lustig war, dass wir ja dann hinterher davon kosten mussten. Ja. Und äh, es war natürlich sehr delikat mit äh, Taffeencluster. Obwohl es ist nicht schädlich. Nein, wahrscheinlich nicht, also nee, nee, nee. das nicht, aber wenn man sich vorstellt, was dann alles drin war, <lacht> was wir versucht haben, ja. nee, das, das, war schon, das war schon sehr lustig für uns auch. Wir ja. mussten uns selber zusammennehmen, dass wir dabei nicht anfingen zu lachen. <lacht> gibt es denn eigentlich, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, du hast jetzt ein paar Folgen gesehen, hm? gibt es was, wo du sagst, oh, die, die Folge fand ich sehr schön? Jetzt bin ich mal ganz gemein. Die Folgen, wo ich drin bin, fand ich alle schön. <lacht> hat, hat auch, äh, du hattest ja auch viele äh, Fans unter den Kindern. Also, ja, ja. Die, es hat sich immer mehr herausgestellt, dass die also mich als Trude sehr, sehr mochten, die Kinder. Das äh, wurde viel angeschrieben in der Redaktion, habe ich gehört. Ja, und ich muss es auch sagen, also auch heutzutage, wenn man, wenn man jetzt... Äh, die Fans von damals, die Kinder, sind ja jetzt in meinem Alter und ein bisschen älter. Und äh, wenn man darüber spricht und, und, und ich erwähne auch dich, dann, die sind immer alle sehr begeistert von dir und auch viele liebe Grüße immer und jeder findet dich toll. Also die Figur der Trude ist bis heute beliebt. Danke, ja, ja ich muss sagen, so im Nachhinein, wenn ich das sehe, bin ich auch ganz zufrieden. Zuerst ist es natürlich immer ein Schock, wenn man sich so jung sieht und mit der Mode und der Frisur, die ich ja nun völlig verändert habe. Aber nee, so wenn ich sehe, wie freundlich ich mit allen Menschen umgehe, das entspricht auch meiner Natur. Ich bin ja heute immer noch so freundlich. Das muss ich, da muss ich euch sagen, das stimmt. Also wirklich, sie ist sehr freundlich. Danke, danke wo wir uns das erste Mal getroffen haben, ja. habe ich mich im Vorfeld natürlich überlegt, oh, naja, aber jetzt, wer weiß, vielleicht ist das ja eine, eine, eine Schauspielerin und naja, wer weiß, wie die so sind, ne? ja. Und da äh, habe ich mir schon zwei, dreimal überlegt, na, gehst du jetzt da wirklich rein und wer weiß, was sie von sich denkt und naja, na ja, Man sagen. weiß nie, wen man trifft, Richtig. Aber ich muss sagen, ich habe die Trude getroffen, die ich erwartet habe. Oh, wie schön. Ja, und äh, Schön finde ich auch immer, also die, die, die Trude war immer sehr, sehr taff und sehr modisch. Also, ne, mit deinem, wir haben ja in der, in der Folge gesehen, wo Peter auf deine Wohnung aufpasst, die ja. du jetzt wohl zum ersten Mal gesehen hast. Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, äh, wir sind ja jetzt gerade in deiner Wohnung und ja, äh, sie ist geringfügig anders eingerichtet. Ja, ja, ich habe gern alte Möbel um mich und äh, ja finde es gemütlicher einfach. Ja, keine Waldtapete? Nein, das nicht. So weit geht nicht. Aber <lacht> das äh, Mobiliar habe ich von meinen Eltern und von meiner alten Tante. Also habe so nach und nach einiges zusammengesammelt und bin damit auch ganz zufrieden. Ja, aber jetzt muss man mal natürlich nachhaken. Jetzt haben wir gesehen, die Kartoffelfolge. Mhm. Und das war ja die letzte Folge mit Trude. Also wenn man jetzt die Sendereihenfolge betrachtet. Ja, ja, ja, ihr genau. habt ja. Ihr habt ja eigentlich anders gedreht. Ne? Ja. Das war ja... Äh, ja, in einer Woche nur eine Folge gedreht. Das, ist, das wäre heute undenkbar. Okay. Also war das auch so, dass ihr dass ihr wirklich an einer Folge gearbeitet habt? Also heutzutage wird es so gemacht, dass, dass zum Beispiel die Szenen am Bauwagen, da werden dann okay für, für zwei Folgen gleichzeitig die, die Szenen gedreht. Das ist vorgekommen, aber es war nicht die Norm. Mhm. Wir haben eigentlich immer nur an einer gedreht. Okay. Also wenn, wenn es sich ganz doll angeboten hat, ich weiß nicht, an einem anderen Drehort, dass ich da zweimal mit einem Auto ankomme, dann haben wir das natürlich zweimal also hintereinander gedreht und dann für eine andere Folge verwandt. Aber mhm. sonst kann ich mich selten erinnern, nee, nee. Ja, dann gab es ja vor einiger Zeit die Diskussion, woher oder wo dieser Käfer abgeblieben ist, den Trude in der ersten Folge gefahren ist. Ja, warum auch immer. Also ich habe ja. mich da auch gewundert. Also da gab es sogar einen Zeitungsartikel darüber. Oh. Und, und äh, Fans, die mich angeschrieben haben, ob ich denn nicht wüsste, was mit diesem Käfer ist. Mhm. Das war nicht deiner, ne? Es war nicht meiner, aber wenn ich mich dunkel erinnere, glaube ich, gehörte er irgendjemand aus der Crew. Mhm. Vielleicht einem Beleuchter oder, oder einem Tonmann. Ich weiß es nicht ja. mehr, aber irgendwie gehörte der zum Ensemble. Mhm. Die Autos, die du da gefahren hast, das eine war ja der Käfer, dann war es so ein, so ein, so ein, so ein blaues Auto, so ein, so ein, ja, so ein Kasten, Citroen oder was das war das? Zitron, ja. Das war auch nicht deins, ne? Nein, das war, nein. Also nein, nein. Ich habe damals auch alte Autos, aber andere gefahren. Mhm. Ich hatte auch Käfer. Drei an der Zahl. Und dann bin ich ein bisschen größer umgestiegen. Ja. ja. Und ähm, kannst du uns noch was zu dem Drehort erzählen, wo, ihr da, wo damals der Bauwagen stand, in Heiligensee? Ja, klar, weil ich fand das so verträumt und schön und habe da also wahnsinnig gerne äh, gedreht, weil in den Pausen hatten wir so ein altes Steinhaus, das also irgendwie nicht mehr benutzt wurde, was wir aber uns nur zwar gemacht hatten, auch eben wenn es regnete oder irgendwie also wir uns länger aufhalten mussten. Mhm. Und das war also irre gemütlich und wir haben da auch manchmal Feuer gemacht im... Kamin im alten also im alten Backofen ja. und das war also richtig schön und der Garten war sehr schön, eben verwildert und das Grundstück war ja ein Seegrundstück und es ja. ging direkt bis eben zum See runter und die Mitte des Sees war die Grenze und wir konnten auf der anderen Seite die Fokus, patrouillieren sehen mhm. und haben aus Jux sehen manchmal zugewinkt und die haben sich dann also <lacht> mit zugekniffenen Lippen abgewandt und ein paar sagten von uns, lass das, lass das. Die schießen noch auf uns, aber die hätten natürlich nie geschossen. Aber sie fanden das nicht gut, dass man sie sah und sie äh, angesprochen hat, sozusagen. Ja. War das denn damals schon, ich meine, heutzutage kommen die, äh, wenn gedreht wird, in dort wo sie jetzt drehen, in Bärstadt, mhm. wir wollen mal nicht verraten, wo, mhm. äh, da waren, sind ja auch schon die Nachbarn, die stehen dann dabei und haben mal geguckt. War das damals auch schon so? Nee, überhaupt nicht. Von uns hat keiner Notiz genommen. Mhm. Die anderen Wohnhäuser waren irgendwie auch weiter weg. Den war, glaube ich, gar nicht so klar, was da passierte. Ja. Die dachten, ein paar verrückte Hippies, die da rumtanzen und äh, Musik machen oder sich komisch anziehen, also ans Fernsehen hat da, glaube ich, noch keiner gedacht. Ja. Kannst du dich eigentlich noch an den, also wir haben ja schon über den äh, Herrn Mohres gesprochen, hm. ne? Ja. Dann gab es ja noch Herrn äh, Arendt Akte, der einige Folgen ja, gemacht hat. Stimmt. Kannst du dich an den noch erinnern? An den kann ich mich auch erinnern, weil ich mit dem auch ein sehr gutes Verhältnis hatte. Aha. Ja, ja, ich weiß nicht, welche Folge habe ich denn mit Arendt gedreht, weißt du das? Na, wir haben zwar vom ZDF die, die Daten gekriegt, die müssen aber nicht alle stimmen. Also zum Beispiel, äh, wer hat schon die Nacht gesehen? Da bist du auch nur kurz dabei. Mhm. Also ich kann mich an Aaron gut erinnern, mhm. weil der auch später ja. ziemliche Karriere als, als Regisseur, Filmregisseur gemacht hat. Es mhm. hat mich natürlich gefreut, wenn ich das später gesehen habe, dass sie am Anfang so ihre Fingerübungen mit uns gemacht haben und ja. dann tatsächlich äh, gut weitergekommen sind. <lacht> und, äh, das hatte ich dich ja gerade noch mal gefragt, jetzt hm. nochmal für unsere Zuhörer, ja. wie war denn das mit den, äh, mit den Kindern, also am, am Set, ne? die hast, du hast ja einige Szenen mit den Kindern gehabt, ja. die kamen meistens zu dir in den Fahrradladen oder du hast denen was erklärt oder es gab jetzt diese Tanzszene oder so, ja. also sie haben sehr viele Szenen mit dir gehabt. Also Normalerweise bin ich äh, mit den Kindern immer sehr gut ausgekommen. Äh, auch immer um mich rum gewesen, wenn, wenn wir nicht gedreht haben. Mhm. Weil wir haben ja jetzt bei unserem Nachbar-Podcast, liebe Grüße an Hinter dem Bauwagen, da war ja der, ich glaube, das war der, entweder war es der Dirk, einer der Kinder, nämlich aus ja. den ersten Folgen. Ja. Die sind ja jetzt auch schon groß und war da Gast bei denen und hat da ein bisschen was aus seiner Zeit erzählt. Mhm. Und ich hatte auch schon Kontakt mit jemand, also per E-Mail. Und die haben auch schon ja, sehr wohlwollend von den Dreharbeiten erzählt, wie lustig das immer war und dass sie halt immer für ein paar Folgen mitmachen durften. Ja. Und dann wurde das mal gewechselt. Dann kamen andere Kinder, aus der auch manchmal aus der Klasse. Dann wurde auch in der Schule mal gefragt, ob sie Lust hätten. Ach ja. Ja, so war das. Das wusste ich gar nicht. Ja. Wir haben in der äh, zweiten Folge mit den langen Leitungen, oder dritte Folge ist es ja, da haben wir Herrn Helmholtz Schulge gesehen, noch ja. damals als namenloser Nachbar. <lacht> ja. Und äh, ja, Helmut Kraus hat ja immer sehr sehr viel von dir erzählt und äh, er mochte dich sehr gerne. Und äh, kanntet ihr euch? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns da kennengelernt haben oder irgendwann mal bei irgendeiner Theaterpremiere. Aber wir hatten viel gemeinsame Bekannte und konnten viel miteinander klönen. Mhm, Und das, war, das, war, das war eine ganz, ganz sehr, sehr nette kollegiale Freundschaft. Na ja, er sagte auch, das gab so eine, ja man kannte sich so untereinander, ja. man hat sich da mal getroffen oder das, das war so, ein, so ein, wie, wie eine Clique sozusagen, also, ja. naja, im weitesten na ja, Sinne. eben wenn, wenn irgendein Theater eine Premiere hatte, ja. dann ging gerne, gingen die Schauspieler hin und dann traf man sich wieder. Ja. Ach du auch hier? Ja ja, das war in der Regel normal. Mhm. Gab es denn nach deiner Löwenzahnzeit, also nach deiner letzten Folge, hast du denn da jemals wieder was von gehört? Also klar, du hast mal von der Redaktion vielleicht einen Leserbrief bekommen oder oder was, aber sonst? Also eigentlich nicht. Ich bin nicht so ganz äh, glücklich ausgestiegen, weil irgendwie wurde meine Rolle sehr reduziert hm. und äh, ich habe ja immer dafür sozusagen meinen Familien Sommerurlaub äh, gespendet ge und konnte meine Familie eben äh, dann nicht begleiten, in irgendwelche Länder zu fahren und was zu erleben. Und als dann die Rollen so die Rolle so klein wurde, habe ich dann gesagt, oh, nee, dann machen wir lieber ganz Schluss. Ja. Und ich fahre mit meiner Familie in Ferien. Denn wir haben ja immer über den Sommer gedreht und meine Kinder haben... Haben natürlich Sommerferien gehabt. So ist es. Und dann konntest du nicht mitfahren. So ist es. Ja, das ist, das ist ja dasselbe, was, was Helmut auch schon einige Jahre bemängelt hatte, dass er gesagt hat, also für, für zwei, drei Szenen, da, da komme ich nicht extra nach Berlin. Ja. Und so war das also damals bei dir dann auch. Das wurde ja. also weniger. Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, dann... Lass wir das mal sein. Ja, ich habe hab danach äh, noch einiges äh, gedreht, komischerweise äh, Kinderfilme und äh, das ist natürlich, wenn es nicht eine so ganz umfassende Rolle war, äh, kürzer. Das drehst du dann in einer Woche oder mhm. 14 Tage und das war immer so zu schieben, dass es für meine Zeiten, sagen wir mal, gepasst hat. Mhm. Das ist ja interessant. Und dann hast du ja also äh, Karriere am Theater gemacht, sozusagen. <lacht> du warst ja äh, über viele Jahre äh, am erfolgreich Renaissance. am Renaissance-Theater. Ja, das hat natürlich auch eine Geschichte, weil ich war ja Schauspielerin, habe aber wegen der Kinder und wegen eines Mannes, der ja ein bekannter Schauspieler war, äh, Aufgehört, weil die ja alle betreut werden mussten. Und äh, habe dann eben erst hier bei Löwenzahn und dann auch für die Filmhochschule ein paar Filme mitgemacht. Und habe dann auf äh, Flehen von Peter Stein, der inzwischen Intendant an der, an der Schaubühne war in Kreuzberg, den ich von der, von der Studentenbühne kannte, hm. äh, bei ihm ausgeholfen als Soufflöse, okay. weil wir an der Studentenbühne immer alle alles gemacht haben. Wir ja. ja, haben gespielt, haben Kostüme gemacht, <lacht> haben, haben souffliert oder Bühne aufgebaut, je nachdem. Ja. Und äh, die waren in Not wegen einer Soufflöse und dann bin ich da eingesprungen und dann nochmal eingesprungen und dann nochmal. Und dann merkte ich aber, meiner Familie tut das nicht gut, weil ich ja jeden Abend weg musste ja. und auch zu Proben vormittags weg musste. Dann habe ich damit aufgehört. Und dann aber, zwei Jahre später, rief dann wieder jemand an, der vormals an der Schaubühne war, inzwischen am Schillertheater, <lacht> äh, und fragte mich, ob ich nicht auch wieder zur Not mal aushelfen könnte als flöße und weil mir das eigentlich Spaß gemacht hat und die Kinder jetzt ja auch schon ein bisschen größer waren, habe ich es gemacht und war dann 13 Jahre lang so flöße am Schiller. Wow. Bis es, ja, bis es dann leider geschlossen werden ja. musste, was ja bekannt ist. Und dann bin ich über einen kleinen Umweg vom ist das äh, Metropol? Ja, ja, ja, Metropoltheater, die aber Operette und Musical machten und äh, ich kann keine Partitur lesen. Mhm. Also das war für mich ein bisschen äh, äh, seltsam ja. und ich kann halt nur Text, ich bin nicht so umfassend begabt. Und dann kam das Renaissance-Theater und fragte mich, ob ich bei Eden. Also lieber vorgestern als heute reinspringen könnte. <lacht> ja. Da war ich aber in Italien, als hm. mich dieser Ruf ereilte und die mussten dann schon noch eine Woche warten. Ja. Und dann bin ich da eingetreten und bin ja da auch 15 Jahre geblieben. Wow, eine lange Zeit. Ja, und mit Begeisterung. Ja. Ich war ein, ein Bindeglied zwischen Regie und den Kollegen und dadurch, dass ich ja selber viel gespielt hatte, war, hat sich das also wunderbar ergeben. Also das ist nicht nur die Tante, die alte Tante mit Brille und Knoten, die unten in der Muschel sitzt. Mhm. Heutzutage sitzt man vielleicht in der ersten Reihe oder wo der Bühnenbildner eben ein Loch lässt, ja. durch das diese Flöße dann gucken und reden kann. Gucken ist ganz, ganz wichtig, weil man ja sehen muss, wie, wie die Schauspieler, und ja. man auch schon vorher merkt, wenn einer unsicher wird oder einen falschen Tritt oder einen, einen falschen Gegenstand nimmt, eine falsche Requisite benutzt, dass da gleich irgendwie ein Unheil <lacht> passiert. Da musst du aber auch ganz schön, äh, das ist ja nicht ganz ohne, ne? da musst du aufpassen können. Ja, Ja, also ich finde den Beruf wirklich im Nachhinein ganz toll. Ja. Und ich habe immer gesagt, also so bei guten Vorstellungen hätten rechts und links von mir Bomben explodieren können, die hätte ich gar nicht gemerkt, weil ich so fokussiert, fokussiert war. bin auf meine, meine Schauspieler. Und es ist ja immer nicht nur einer, das ja. sind ja fünf oder mehr ja. oft. Und du musst auf jeden, in, auf seine Spielweise. Und seine Art Eingehen, da gibt es den einen, der will absolut keine Hilfe haben, mhm. wenn er Hilfe braucht. Der eine hat mir sogar schon äh, angedroht, mich umzubringen, <lacht> wenn ich ihm nochmal was sage. Und andere, die sind, äh, gucken einen an und du weißt, aha, jetzt mhm. hapert das nächste Wort. Ja. Und noch andere fragen dich auch ganz offen. S sagen also, äh, jetzt musst du mir helfen, ja. wie ist jetzt der Text? <lacht> Also man erlebt die, die tollsten Sachen da, aber wie gesagt, es, weil man nicht, also wie man sich das vorstellt, so, so eben nur ein, ein, ein, ein, eine Nothilfe ist, sondern man ist auch ein bisschen Psychologe, das ist natürlich hochgegriffen. Aber man vermittelt wirklich mhm. immer zwischen Regie und den Schauspielern. Mhm. Also ein sehr interessanter Beruf. Finde ich ja. ja. Nur man muss wissen, dass man daneben kein Privatleben hat. Ja. Das, denn Du hast Proben von 10 bis 2, 3, manchmal auch noch länger. Ja. Und abends die musst du ab 7 Uhr wieder zur Vorstellung sein, die möglicherweise bis 11 geht. Also wirkliches Privatleben findet nicht statt und man hat ja selten einen Tag frei. Ja. Also Montag ist normalerweise spielfrei ja. für, für diese kleineren Theater, aber das nutzt jeder Regisseur gnadenlos aus und sagt, na dann kannst du ja heute Abend zur Probe kommen. Aha, okay. Hier <lacht> hat viel Spaß gemacht. Ja. Und heute genießt du deinen Ruhestand mit zusammen mit deinen zwei Hunden? Ja. Na? Die liegen hier schon und warten ganz sehnsüchtig, wann Frauchen endlich wieder Zeit für sie hat. Ja. Denn ich belager ja die liebe Ute ja schon ein bisschen länger. Och nein, das kannst du nicht so sagen. Wir unterhalten uns doch nett. Genau. Schön, dass ich mit dir nochmal in die alte Zeit in Berstadt eintauchen konnte. Ja, gerne, gerne. Ich hoffe, auch dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ja, hat mir Spaß gemacht, klar. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Und dann senden wir ganz liebe Grüße. Und sagen jetzt zusammen. Abschalten. Abschalten.